So, wir fahren heute Tannenbaum abholen. Ich bin gespannt, ob wir da ihn schön finden. Ein oh, schön finden wir bestimmt. Die Frage ist, wie wir ihn in das Auto reinkriegen. Ja, da kommt mit zwei Papa. Kindern hinten. Na, <lacht> Nastineli, wollt ihr den Tannenbaum abholen? Ja. Wir machen es wie in Amerika und machen es oben auf dem Dach. <lacht> also, so habe ich am Anfang gedacht, ne? <lacht> So, wir sind angekommen. Ja, wir holen einen Tannenbaum. Es ist so voll hier. Tannen. Ja. Bäume. Hier, Bäume. Ja. Auch so <lacht> Kinder halten Händchen. Das ist ein Stein. Das ist ein Stein. Das ist ein großer Stein, ne? Ja. Ja, wollen wir weiter? Ja. Papa kommt gleich nach. Wo ist denn da oben? Ja. <lacht> Nee, Vorsicht, müssen ja, nicht was wir da, da musst du aufpassen mit Feuer, ne? Das kann gefährlich sein. Aber schön warm, ne? Ja, wir gucken, wir suchen gerade, Schatz. Der ist richtig riesig. <lacht> ich glaube, das passt bei uns nicht. Ich weiß nicht, sind halt unterschiedliche, die haben eine ganz andere Farbe, Lass ne? mal los. Ach, oh, So, wir haben uns entschieden. <lacht> Endlich. <lacht> so, da wird jetzt gerade fleißig der Weihnachtsbaum dekoriert. Was ist <lacht> Nessi? Den haben wir heute gekauft, eine Nordmannstanne. Und ja, die riecht richtig schön. So, wie versprochen, wollten wir noch den geschmückten Tannenbaum zeigen. Und den wollte ich euch jetzt einmal zeigen. <lacht> mein Mann guckt einen Film. Was für einen Film guckst du? Hobbit. Hobbit. Und den wollte ich euch jetzt einmal zeigen, wie schön der ist. Sieht denn echt noch viel schöner aus? Kann man noch näher dran. Dieses Jahr haben wir mal einen echten gekauft und ich liebe den. So.